Herzlich Willkommen zum singenden Adventskalender. Gemeinsam bereiten wir uns auf Weihnachten vor, indem wir Adventslieder singen. Viel Freude und singen Sie mit!